Ja, moin, meine Freunde. Herzlich willkommen zu diesem lustigen Distrack gegen den muscle Skorpion. Er dachte, er könnte einfach mich und MPO auf Trocken so in seinem billigen Community District erwähnen. Kritische Hase auf jeden Fall für ihn. Auf jeden Fall selber schuld. No Homo. Aber ist natürlich alles Ironie und nicht ernst gemacht, Obwohl nicht Ironie, aber ihr wisst Bescheid. No Homo. Okay. Oh. Kühlmoss, Knopf, Augen, lange Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Marcel Skorpion, Prostitution. Bist du Pinocchio doch auch schon gewohnt? Oh, du wirst gedisst und brauchst auch nicht flennen Muss meine Stimme mit Programmen nicht verstellen. Oh, du bist. Längst nicht der Beste, Pinocchio. Schreib dir doch mal selber die Texte. Kritischer Hase, lange schmale Nase. Macht der Pinocchio eine Ansage. Du hast keine Hände beim Rappen. Wühlmaus, geh dich im Keller verstecken, du lügst. Wer traut dir? Trottel schon. Regel Nummer 1, wer traut keinem Pinocchio? Must auf cool, must ein auf real. In deiner Freizeit gehst du Microspielen, spielen. Oh. Jetzt kommt der Boss und, und zerdrückt den Skorpion. Der bosnische Boss chillt auf seinem, seinem Thron. Wühlmaus bist nicht cool, sondern nur Gamer. Gehst zu deiner Ma und sagst, ich bin Gamer. Ich bin krass und chill in der fetten Menschen. Du Nerd chillst nur mit fetten Menschen. Mach nicht auf cool, mach nicht auf schlau. Pinocchio AKA ewige Jungfrau. Wir zwei sind Boss, du nur ein Lappen Was willst du einmal gegen zwei Kanaken machen? Deine Stimme ist ja an sich schon schlecht Doch im Crack, klangst du hässlich verkrackt Crack. Apropos Crack, Bitch, baller hier die Technik Wie bei deiner Ma, immer im Bett, Bitch Du bist hässlich, unser Beat ist mächtig. Brustdrücken drücken Umfang, einfach nur mächtig Du Johannes, nein, nein du Marcel Deine Ma kam im Bett viel zu, zu schnell Kritischer Hase, kritische Lage Der Stachel vom Skorpion ist seine Nase Der Spast, wollte mich untastbar anmachen Wegen seines Aussehens, keiner keine Girls anfassen Skorpion, ein Opfer auf der Street Kauft zu tolles du, du verwechst jedes Mal Den Koks mit, mit dem Speed. Speed Du willst uns wissen, wie kannst du es wagen, Mann In der Schule wurdest du geschlagen, Mann. Mann Du kommst mit deinem Opel-Wagen hey. an was willst du mit deinen Opa, Wagenmann? Internet große Eier, halt deine Fresse! MPO gib ihn Kante, bring ihn zur Strecke! Ich wollte es nicht bringen, doch ihr wisst Ist es schon, Marcel Scorpion, aka Hurensohn. Als du uns wissen wolltest, warst du auf Ecstasy. 14.1. Pinocchio, rest in, in, in peace. ApoRed und SlutGo dissen diese Nase weg, aber ich verstehe Spaß bei diesem krassen Track. So meine Freunde, so einfach war das. Es war ja nur alles Humorbasis, der Text, halbe Stunde Aufwand, also nicht viel. Also Beat in der Beschreibung, MPU in der Beschreibung und Marcel Scorpions District in der Beschreibung. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Schaut euch alles an, den Beat, MPU und den District. Haut rein, wir werden den Kommentar nicht vergessen. Haut rein, ciao, der Boss. Okay.